So, hallo, ich bin der Luis Ullmann, bin 19 Jahre alt und mache hier eine Ausbildung zum Fertigungsmechaniker. Ich bin, bin jetzt im zweiten Lehrjahr und habe meine Zwischenprüfung hinter mir. Also im ersten Lehrjahr ist man viermal in der Woche in der Schule und einmal, also donnerstags bei den Fertigungsmechanikern, im Betrieb. Montag und Dienstags hat man immer Theorieunterricht und Mittwoch und Freitags immer Unterricht in der Lehrwerkstatt in der Schule. Im zweiten Lehrjahr ist man dann zweiten, zweiten und dritten Lehrjahr ist man dann hat man dann Blockunterricht. Also zum Beispiel jetzt drei Wochen Schule, dann wieder sechs Wochen ist man dann wieder im Betrieb und dann wieder drei Wochen Schule. Die meiste Zeit ist man am Band. Bei de, zum Beispiel bei den Tragrahmen, da muss man dann hier, sieht man hier gerade ein bisschen schlecht, aber alle, Hydrodik, äh, alle Leitungen anschließen, dann äh, die Spritleitungen verbinden mit dem Pulli, dann noch Motor und für Prüfungen lernt man dann äh, Fräser, Dreher, Bohrer, das alles. Natürlich die Pistenpullis, auch die Strandreiniger haben mich schon immer fasziniert. Und weil mein Opa einen Skilift hat, haben wir zwei Pistenwalze daheim und bin dann früher immer mitgefahren. Jetzt fahre ich selber Pistenbully und seit ich drei bin, fahre ich auch Ski im Gebirge. Die Fahrzeuge haben mich schon immer fasziniert und wollte schon immer zu der Firma.